Infrarotheizung oder Luftwärmepumpe, das ist hier die Frage. Seien Sie gespannt, ich habe da schon mal was vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Umbau handelt. Jetzt haben wir ja überall das Problem, dass die Gasheizung raus muss, dass die Ölheizung raus muss und was kommt nun rein? Wärmepumpe ist die Lösung, wie sie propagiert wird. Nur, es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten, wie man es vielleicht doch besser machen kann. Man kann ja immer was dazulernen, oder? Schauen wir mal. Die klassischen Häuser aus den 70er, 80er, 90er Jahren haben ja fast alle einen Radiator unterm Fenster. Das bedeutet doch, dass die Warmluft, wenn hier Wärme durchgepumpt wird, also das ganze Haus erstmal, das Wasser zirkuliert, unterwegs natürlich eine Menge Energie verliert, dann hierher kommt und hier dann weitere Energie abgibt, um den Raum zu wärmen. Wo geht die Wärmeenergie hin? Das weiß schon jedes Kind. Luftwärme geht an die Decke. Also wird hier die Decke erstmal aufgewärmt. So, wenn nun der Opa, so wie ich, hier sitzt, hat er wirklich kalt. So lange kalt, bis die Luft sich irgendwann im ganzen Raum hier gesättigt hat und dann der Opa hier so langsam die Wärme spürt. Und das geht wesentlich besser. Ich zeichne es jetzt mal ein. Jetzt nehme ich einen dicken Stift. Und zwar gehen wir jetzt nicht mit Luftwärme vor, sondern wie in der Natur. Strahlt die Sonne Luftwärme runter? Nein, die Sonne strahlt Strahlungswärme. Und die ist sogar so sensibel, dass wir Wintermonate haben und Sommermonate. Aber die Sonne kommt immer an. Warum das so ist, erzähle ich in meinem anderen Video. Wenn man dieses Prinzip erkennt, dann kann man mit einer Strahlungsheizung wesentlich besser und punktgenauer und schneller heizen. Wie? Schauen wir es uns an. Dieser rote Strich ist jetzt eine Infrarotheizung in einem ungedämmten Raum. Denn wenn ich eine Wärmepumpe dranhänge, auch wenn ich eine Hochleistungswärmepumpe nehme, ist eine Dämmung doch immer ganz vernünftig. Denn eine Hochleistungswärmepumpe, die höhere Temperaturen rausbringt, hat natürlich nicht den Wirkungsgrad wie die anderen. Und dann immer noch muss man das Warmwasser durchs ganze Haus pumpen, bis man da mal warm hat. Es gibt natürlich auch sowas wie eine Übergangszeit, wo dann es ganz gemütlich wäre, wenn man hier doch ein bisschen wärmer hätte weil die Sonne nicht mehr so lange da ist, aber die Zentralheizung will man doch nicht einschalten. Dafür ist eben auch unter anderem die Infrarotheizung perfekt geeignet. Warum? Genauso wie die Sonne, strahlt die jetzt hier so darunter und strahlt hier wunderbar her. Das heißt, wir haben hier punktuell eine wunderbare Wärme, und diese wunderbare Wärme ist sehr schnell vorhanden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt kommen gleich die Einwürfe, die sagen, ja, aber dann habe ich den ganzen Raum kalt. Ich bin noch nie in einen Raum gekommen, und ich habe schon ein paar tausend Kunden ausgestattet, aber ich bin noch nie in einen Raum gekommen, der hier, auf gut Deutsch, richtig kalt war, ich wollte das Wort jetzt nicht sagen, und hier nur warm. Das gibt es nicht. Da gibt es wieder physikalische Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass die Wärme auch in den Bereich getragen wird. Aber wichtig ist, ich habe hier mit sehr wenig Kosten weniger Kosten, wie wenn ich da das Warmwasser durch die Gegend pumpe, bis ich dann irgendwann mal die Decke angeheizt habe und dann irgendwann mal den Raum gefüllt habe. Ich muss mit einer Infrarotheizung nicht den ganzen Raum füllen, um mich da drin wohlzufühlen. Das ist der entscheidende Punkt, den man wissen muss, wenn man wissen will, wie man es richtig macht. So einfach ist das. In diesem Sinne freue ich mich auf Ihren Kontakt. Denn damit kriegen Sie jedes Haus und jeden Platz im Haus warm. Mit niedrigsten Kosten. Denn das, was die Wärmepumpe und die ganze Konstellation kostet, da kriegen Sie noch eine Photovoltaik dazu geschenkt und dann haben Sie weniger Kosten als mit jedem anderen System, wenn Sie dann die Photovoltaik und deren Ertrag richtig einsetzen. Das ist das nächste Geheimnis. Aber das gibt es in einem anderen Video. Drum gibt es unter dem Heizkostenrebell natürlich auch das Wissen, das da heißt, durch Wissen richtig schön warm haben. Warm und trocken. das ist der Punkt. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie dort beim Heizkostenrebell die Boote begrüßen darf. In diesem Sinne, alles Gute für Sie, Ihr Johann Bauer.